Die Schwerpunkte haben sich herauskristallisiert nach verschiedenen Besuchen hier und Gesprächen mit verschiedenen Personen, nicht nur hier in Tunesien, aber natürlich schwerpunktmäßig zu dem Zeitpunkt, aber auch mit ähm den Organisationen, mit denen wir schon länger arbeiten, in Ägypten und dann ähm, bringe ich natürlich noch Erfahrungen oder in diesem, dieser Hinsicht aus Palästina mit. Wir hatten Gespräche mit Leuten aus Marokko, vor dem Hintergrund, dass es zumindest seit 2011 große, große Versprechen gibt oder Bemühungen gibt, seitens der, der internationalen Geber den Arabischen Frühling zu unterstützen, die Demokratiebewegung hier zu unterstützen haben wir doch sehr viel Kritik auch daran gehört in diesem Prozess, daran wie der läuft, was hier genau unterstützt wird und ähm, wir haben diese Kritik aufgegriffen und ihn sozusagen zu unserem, zu unserem wesentlichen Schwerpunkt gemacht. Wird. Wir schauen uns also an, wie sich denn diese, besonders die Neuen auch, ähm, europäisch-nordafrikanischen Beziehungen tatsächlich auswirken. Ne? Also wie, wie wirkt sich der Anstieg von internationalen Investitionen aus? Wie wirkt, wirkt sich Schuldenpolitik aus? Und was damit einhergeht, ne? Diese ganzen, die ganzen Aufforderungen der Kreditgeber, hier die Sozialpolitik zu verändern, Subventionen abzubauen und so weiter, die sind bei uns im Fokus. Was wir heute machen, ist ein, ein, ein dritter Punkt sozusagen, der sich auf ähm, den Austausch unter fortschrittlichen Kräften in der Region bezieht. Mhm. Das ist nämlich ein Punkt, der mehrfach genannt wurde, dass der Austausch, also nicht, nur, also nicht nur unter linken Parteien, sondern insgesamt unter Organisationen, die sich als fortschrittlich bezeichnen und nicht unbedingt in der Linkspartei organisiert sind. Das ist, würde ich mal sagen, die Mehrheit der Linken ist nicht so organisiert hier in dieser Region. Und dann gibt es eben diese Kritik, dass die nicht organisierte, nicht organisierte fortschrittliche Kräfte zumindest national sehr isoliert sind, es gibt aber auch Kritik von innerhalb der, der Linksparteien, dass, es, dass, dass sie internationalen oder regionalen Austausch vermissen, der eben oft nur in Bezug auf Generalsekretäre besteht vielleicht, aber untereinander gibt es keinen inhaltlichen Austausch. Und das wollen wir eben fördern, also der Bedarf wurde mehrfach festgestellt von, aus, von, von Linken aus verschiedenen Ländern und mit unseren Möglichkeiten können wir eben diesen Austausch befördern. Wir kooperieren natürlich, natürlicherweise natürlich könnte man sagen, mit verschiedenen Parteien, die sich der Linken zuordnen. Unter dem Oberthema eben, oder den zwei Oberthemen, politische Bildung insgesamt, aber im Wesentlichen dann auch Wirtschaftspolitik. Also mit der Volksfront, mit diesem Parteienbündnis Volksfront hier, im Zusammenschluss von elf ähm, linken, verschiedenen Linksparteien, bearbeiten wir. Alternative Wirtschaftspolitik. Und der zweite Punkt ist eben der, der Austausch von, von Thinktanks, von Organisationen oder Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema ähm, alternative Wirtschaft, ähm, Kritik an äh, EU-Politik hier im, in der Region ähm, beschäftigen. Ne? Forschung kostet ja Geld und Zeit und wir fördern dann aber auch den Austausch. Das Projekt ähm, Wissenschaftskooperation ist äh, Neuland für die Stiftung. Das ist sozusagen ein Pilotprojekt, das hier am, am Büro Tunis aufgehangen wird und ähm, es ähm, unterstützt thematisch das Programm, das ich vorher schon überrissen hatte, nämlich die Auswirkungen der europäisch-nordafrikanischen Beziehungen auf Nordafrika speziell, in der Hinsicht, dass ähm, die, die, die Durchsetzung liberaler Wirtschaftssysteme hier natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen läuft und da darf man die, die, die, die Wissenschaft nicht ausgrenzen. Es wird natürlich hier aus, von verschiedenen Stellen ähm, auch Wissenschaftsförderung betrieben, in dem Sinne, dass hier Wissenschaftler ausgebildet werden, um eben die, die, die Marktöffnung, die hier erzielt werden soll, die, die Anbindung an den europäischen Markt oder die, die Schuldenpolitik, die hier verfolgt werden soll wissenschaftlich zu unterfüttern. Da wollen wir mit diesem Projekt einen Gegenpol setzen, sozusagen kritische Wissenschaftler, speziell Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausbilden und mit ihren Counterparts in Europa vernetzen. Mein Wunsch deckt sich da bestimmt mit dem meiner Kollegen und Kolleginnen in anderen Rosa-Luxemburg-Stiftungsbüros. Und zwar der, dass, wir, dass, dass es uns ermöglicht wird, die, die, die Inhalte, die wir hier erarbeiten und die Kontakte, die wir hier aufbauen und pflegen, dass wir die Stärke auch ähm, sozusagen nach Deutschland transportieren können, ja, dass wir darstellen können, was wir hier machen. Das ist aber im Rahmen unserer, unserer Förderung bisher nur sehr, sehr eingeschränkt möglich.